Tobi hat Musik vergessen, man hört nur dich, unterhalte uns, alles klar. Ich schieß mein Nissel in dein Nissel. Mein neues Lied. Tobi, Alter, was geht ab? Curry oh. ist ein traiter Schwein. Ja, das ist der Curry. Curry ist ein traiter Schwein. Ein traiter Schwein. Schwein. Yeah. Schwäne sind da. Oh. Oh. Schwäne wunderbar. Oh. Tobi, oh. oh. Alter, was geht ab? Er holt mit Brot die ganzen Schwäne ran und füttert sie in der Not oh. Oh. Oh. Es sind die Schwäne aus dem Süden, die Schwäne aus dem Norden Norden sind die Südschwäne und im Westen sind die Schwäne aus der Hölle Tobi, Alter, was geht ab? Ich mag Schwänze. Ich mag Schöne Küche. Schwein, Karim Irgendwann, irgendwann, Schwein. Maler Ingo. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann. irgendwann. irgendwann. irgendwann.